Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Wir sind hier stehen geblieben, in dem Ausgang dieser komischen Höhle, diesen komischen Tunnel oder was auch immer das war. So. Und Zelda ruft nach uns. Mike! Da bist du ja, Mike. Ich habe gehört, dass du auf dem Weg zum Wasserfall bist und dich von der Luft ausgesucht. Und hast du deinen Wolkenvogel gefunden? Hm. Bade und seine Kumpels sollen sich auch dort hinten herumtreiben. Gehen wir! Woher weißt du das? Hä? Huh? Wer. Wer ruft da? Oh, tut mir leid, ich war kurz abgelenkt. Gehen wir! Okay, alles gut mit dir, Zelda? Worauf wartest du, Mike? Schnell! Ja, okay, komm, let's go! <lacht> Oh, da ist er ja! Alter, barrikadiert in diesen kleinen Löchlein da. Dein Wolkenvogel! Ah oh Gott auf mich! Oh, das funktioniert nicht. Okay, versuchen wir das hier. Mir wurde auch gesagt, kleiner Funfact, mir wurde gesagt, man kann ja auch rollen, wenn man das so macht irgendwie. Nicht? Kann man die nicht rollen? Mir wurde gesagt, man kann die auch rollen. Nee? Also, keine Ahnung, ob das stimmt, aber mir wurde gesagt, man kann die rollen. Vielleicht meist einfach falsch. Ähm, ja, gut. Ähm, ha! Äh, warte, Synchron. Ha! Oh, das war ich nicht. Vielleicht die Seile. Ja, die Seile. Klug. Ähm. Das hat nicht geklappt. Das hat geklappt. Und zack. Ha. Ha. Reicht das nicht? Habe ich irgendwas verpasst? Nee, reicht doch. Ha. Achso, ich muss sie mehrmals machen, glaube ich. Ja, ich muss sie mehrmals machen. Ja, ich komme auch schon, Vogel. Da bist du frei. Da ist er frei, Leute. bald dich, sonst verpasst mir noch die Vogelreiterzeremonie. Ruf einen Vogel. Hey Mike, diese Stimme. Hast du das gehört? Nee, was denn? In letzter Zeit habe ich das oft. Ich habe das Gefühl, als rufe mich irgendjemand. What? Dein Vater oder was? Mike, hast du jemals darüber nachgedacht, was sich wohl unter der Wolkendecke verbirgt? Alle sagen, da gäbe es nichts. Aber was heißt das, da ist nichts? Ich kann daran nicht glauben. In einem alten Buch meines Vaters habe ich von einem Ort gelesen, der Erdland heißt und viel größer sein soll als unsere Welt. Niemand hat sich je dorthin begeben. Aus irgendeinem Grund bleiben auch die Wolkenvögel stets über den Wolken. Aber eines Tages möchte ich dort hinuntergehen und selbst nachsehen. Ja, wäre schon cool. Tut mir leid, dass ich dir das so erzähle. Komm schon, lass uns gehen. Sieh doch, auch dein Vogel wartet schon auf dich. Wenn du gesprungen bist, musst du unten drücken. Diesmal wird dein Wolkenvogel kommen. Das heißt, du schufst mich jetzt wieder runter? Oder sprich alleine? Ah, komm, kann mich spicken, alleine. Unser Vogel. Muss ich jetzt was drücken, oder? Ich drück mal. Ne, ist der Katzi. <lacht> ich weiß es nicht. Mal was ausprobieren. Ah doch jetzt äh, äh, Vogel Da kommt er auf uns zu Yeah und jetzt fliegen wir jetzt oh ja wir fliegen fliege ich mit welchem fliege ich auch mit dem hier okay, okay. nach der ganzen Aufweckung sollten wir einmal alles durchgehen fühlt du dich bereit zu fliegen Mike ich denke schon Du kannst deinen Wolkenvogel frei bewegen. Beachte jedoch, dass er langsamer wird, wenn du ihn nach oben lenkst. Achso, nach unten dann. Falls du schneller fliegen möchtest, musst du ihn stark nach oben steuern. Um Höhe zu gewinnen. Nur um danach in den Sturzflug rüber zu gehen. Schneller fliegen nach oben? Beständig. Was? Beständig an Höhe gewinnen und dann in den Sturzflug gehen. Das ist die Grundlage für schnelles Fliegen. Oh Gott. Und ist mit deinem Vogel alles in Ordnung? Nein. Steigern, ah ah so steigere ich. Oh Gott, ist aber delayed erst jetzt. Ich hoffe, die Cams nicht die Es müsste aber passen, wenn nicht, dann voll. Manchmal kann das mal passieren. Wenn auf deinem Volk äh, Wolken vorgereit ist, drücke jederzeit nach rechts, um die Steuerung anzeigen zu lassen. Okay. Mit Bighead langsam. Außerdem kannst du angreifen, wodurch auch kurz beschleunigst, aber langsamer werden kannst. Probier alles einfach mal aus. Ich kann angreifen. Angreif mit X. Hoch, ah, hoch, hoch, hoch. Ho. Du bist so tief, du bist so tief, Bro. Rude gar nicht so tief. Keine Capriolen. Ah, ich kann angreifen. Ah, aber das ist wie Epone, Ich kann nur ein, nur so dreimal auf seinen Rücken schlagen und dann äh, denkst du, so: Lass mich mal, du Pisser. Tut weh, kann nicht mehr. Äh, ach links sehe ich auch wie hoch ich bin. Wenn ich also so noch tief steuere, ich hoffe man sieht das mit der Cam. Ich meine, äh, joy so hin und her schwingt, zumindest der hier, der hier macht nichts. Nicht wirklich was. Ähm, ne, hilft nicht so viel. Naja, B verlangsamen. Ach, dann kann ich auch stehen bleiben, okay. Dürfte ich jetzt bitte wieder was sehen? Ich sehe nichts mehr. Ah, doch, jetzt wieder. Gut, und wo geht's lang? Ich muss den manchmal neu kalibrieren. Das ist ein bisschen nervig, aber gut. Ich wette, auf der Wii war das ähnlich. Mike hätte schon das Schlimmste befürchtet. Aber den Wolkenvogel scheint in Ordnung zu sein. Vater und die anderen warten sich ja schon. Warten wir uns. Ja, komm. Fliegen wir in die Distanz. Doch, die kann wieder da... Dein Wolkenvogel ist einfach unglaublich. Und das nach all dem, was er heute schon durchgemachen musste. Ich werde nur meinem Vater berichten, Alles berichten. Oh nein. Hey Mike. Ach, du hast einen Fehler viel gefunden? Wir haben hier seit dem Morgen geübt. Warum kriegt ein Nichtskiller wie du eigentlich immer eine Hexer was? Hä? Und jetzt tauchst du hier auch noch mit Zelda auf. Allein traust du dich wohl nicht Was? Uh, zelda Leid und ich sind schon seit unserer Kindheit gute Freunde. Da bildest du dir mächtig was drauf ein, So ist es doch, oder? Ich war doch echt die ganze Zeit davon, dass er Zelda heiraten wird und sie dann für immer zusammen sind. <lacht> der Sieger der Zeremonie, und das werde natürlich ich sein, erhält von der Vertreterin der Göttin, also Zelda, den Paraschall. Und niemand werde ich zulassen. Und niemals werde ich zulassen, dass jemand anderes mir dieses Geschenk wegschnappt. Es ist von ihr selbst gemacht. Den Paraschall, den sie selbst getragen hat, in meiner Hand. Der riecht bestimmt toll. Und dann noch die Zeremonie für den Sieger auf der Statue der Göttin. Nur wir beide. Ungestört. Zelda und ich. Ganz allein da oben. Es ist langsam jetzt ein bisschen creepy, muss ich zugeben. <lacht> Bardo, Bardo, hinter dir! Hinter dir! Was ist denn? Stört mich nicht! Ah! Wir beide, wie? Ganz allein, ja? Äh, äh, ja, also, ja, also Mike, gut, dass du deinen Vogel gefunden hast. Das wird ein guter, ehrlicher Wettkampf. Bis dann, Zelda, und bei der Zeremonie immer schön auf mich schauen, ja? Ich bin der, der fliegen kann. Da macht so diesen lockerten äh, Lauf und dann hinter der Kerbe <lacht> Sie hat das bestimmt alles mitbekommen. Fuck. Aber naja. Ein guter, ehrlicher Wettkampf. Da hätte ich einiges dazu zu sagen. Mike, kümmere dich nicht darum, was sie sagen. Gib heute dein Bestes. Ich glaube an dich. Versprichst du mir zu gewinnen? Äh... Nur wir zwei, ne. Ähm, ähm... Streng dich an. Das wird dann schon. Hab ein wenig Selbstvertrauen. Die Zeremonie beginnt. Die Auserwählten. schüler bitte zum Start. Also dann, Mike. Bis gleich. Hi. Oh. Ich bin gespeichert oder irgendwie sowas. Oh, und jetzt fliegen wir wieder. Jetzt geht's richtig los, Leute. Mit unserem kaminroten Wolkenvogel. Nur ein Wettkampf. Wer als schnelles, als letztes ins Ziel kommt, schätze ich mal. Vielleicht gibt's irgendwo Ringe oder so. Oder eine Ziellinie in der Luft. Keine Ahnung. Oh, noch eine Cutscene erstmal. Hey. Sehr gut. Beginnen wir also mit der Vogelreiterzeremonie. Es sah erst so aus, als würde Mike nicht teilnehmen können. Aber jetzt sind ja alle hier. Ich erkläre nun die Regeln. Ich lasse nun einen Wolkenvogel fliegen, der eine Vol Vogelfigur trägt. Auf mein Signal sprintet ihr los und springt vom Steg ab. Vergesst mir, nach dem Abspringen vor lauter Aufregung bloß dich nach unten zu drücken, um euren Vogel zu rufen. Sieger ist, wer als erstes die Vogelfigur in seinen Besitz bringt. Nicht so schwer, oder? Habt ihr die Regeln verstanden? Äh, ja, fliegen und eine äh, Figur finden oder so. Ja, wir kriegen das schon hin. Gut. Der Sieger rückt in die Oberstufe der Ritterschule vor. Außerdem wird ihm eine große Auszeichnung verliehen. Diese Auszeichnung wurde von der jungen Dame, die als Vertreterin der Göttin auserwählt wurde, persönlich angefertigt. Und zum 25-jährigen 25 Jubiläum unserer Schule wird die Übergabe dieser Auszeichnung auf der Statue der Göttin stattfinden. Die Vertreterin der Göttin, die ihren selbst angefertigten Preis dieses Jahr per persönlich überreichen wird, ist, ihr wisst, Zelda. Zeigt, was ihr bei euren täglichen Übungen gelernt habt. <lacht> Wieder so guckt <kurze. lacht> sie. Ich werde es amutieren. Da <lacht> bestimmt irgendwelche Steine dabei und schmeißt dann auf unseren Vogel. Bestimmt. Und ich will sehen. Und ich will nicht sehen, dass jemand mit Gegenständen wirft oder andere Teilnehmer angreift. Das habe ich gerade gesagt. Cool. Das gilt besonders für dich, Bade. Hey. Alle auf ihre Plätze. Los! Ah, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, ah. Okay. komm, äh, komm, ich komm, komm, komm, komm, Steuerung, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, der Vogel, den sollen wir nehmen. Den brauchen wir. Ja, der Pfeil zeigt an. Wir brauchen den. Hat nicht ah, geklappt. Hey! Das klappt auch nicht. Ich muss näher ran, glaube ich. ich höher? Ja doch, höher ist gut, weil dann kann ich. Der will sabotieren. Ja! Nein. Aber den da oben. Nein, daneben. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Wo ist der Vogel? Wo ist der Vogel? Oh, ich bin komplett weit weg. Die kriegen den, oder? Ich bin so scheiße im, im Fliegen. Oh Gott. Ich muss näher ran. Näher ran. Noch näher ran. ah keine, keine Kraft mehr. Ich muss was aufladen. Dann geht das auf? Lange? Naja, es nee, geht, es geht. Sind die gut? Das ist voll weit weg. Nein. Hoch. Hoch mit den Federn! Mein Gott! Ah. Oh nein, er dreht um, er dreht. Er ist ganz gut, wenn er umdreht. Kommt dann in meine Richtung und dann. Ach man. Hoch. Oh, obwohl, obwohl. Obwohl. Nein! Ganz knapp! Oh Gott, bin ich schlecht. Könntest oh du mir so leid das so schlecht spielen? Aber ich habe das Gefühl, die NPCs sind noch schlechter. Ich glaube, die sind sogar extra schlecht, damit man das auf jeden Fall schafft. Ich glaube nicht, dass man die verlieren kann. Der geht aber nicht immer hoch. Das ist nervig. Oh, jetzt. Jetzt habe ich gute Chancen. Nein, er dreht wieder um. Was soll das? Bleib hier. Oh, oh, oh. oh. Nein. Komm schon. Hä? Ich war in ihn drin. Ich war in Komm schon. Boah, geklappt aber den den gelben nicht wo ist er wo ist er wo ist er wo ist er feil feil oh mein Gott ich muss höher wo ist er jetzt oh Gott die Steuerung ne kann ich bitte mit Buttons nur besteuern ich will nicht mit Gyro Sensor ja, nicht mehr Sensor einfach nur mit Gyro jetzt Schutzflug geht immer höher er heißt was ich vorhab aber oh habe ich ausgetrickst habe ich schon wieder ausgetrickst Alter, das ist klug. Nein! Ich hatte ihn! Ich hatte ihn! Oh. Nein! <lacht> Was passiert hier? Hier ist er. Kann ich ihn anvisieren? Oh lol, sag mir nicht, ich hätte ihn die ganze Zeit anvisieren können. Nein, oder? Wo ist das scheiß Ding? Ich kann das nicht. Ich kann das wirklich nicht. Ich bin zu dumm dafür. Vielleicht verlangsam. Das wäre auch mal eine Idee. Dann kann ich vielleicht besser steuern. Geh mal höher. Ich sehe nichts mehr. Oh, mein Arm tut mir langsam weh, weil ich die jetzt halten muss. Ja, wo ist er? Ist er wieder weg? Okay. Okay, nah ran und dann langsam und dann zielen und dann dashen. Das ist jetzt mein nächster Plan. Okay, da ist er. Was? nicht gezählt ich hatte ihn doch Alter! Geht diese scheiß Minigame nicht an. ich schick das nicht, ich kann das nicht, das tut richtig meinem Arm weh Hä, ich war doch auf ihn drauf oder muss ich irgendwas drücken? ich muss irgendwas drücken wenn ich bei ihm bin und ihn nicht daschen? ah ich muss A drücken Hey, was soll das? Das ist mein Triumph? Nicht deiner. ich sitze locker fünf Minuten dran, ne? Weil ich die Scheuung nicht kann. Du wagst es dich mit Dado anzulegen? Nimm dies, Kleiner. Du bist klein. und willst du? Ey. Oh mein Gott, der schmeißt mich ab hier. Was soll denn das? Was ist das für ein Benehmen, ne? Außerdem, wie schlecht seid ihr, dass ihr den nicht bekommt? Oh. Aua. Was machen die eigentlich? Bringen die mich nur nach unten? Ja, das ist ja nicht schlimm. Jetzt komm. Mein Arm tut weh. Mein Gott, sie schmeißen wieder. Hoch da, hoch da. Ich muss ihn einfach nur mit A berühren. Ey! Da schubst du mich weg! Der Keg? Ein Arm, ey. Spam, Spam, Spam, Spam, Spam, komm, komm, ja! Komm schon! Du hast die Vogelfigur erhalten! Diese Figur weist sich als Sieger des heutigen zeremoniellen Wettfluges aus! Zelda wird sich freuen! Yay! Leute, ich hab's geschafft! <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Mike! Die Zeremonie geht weiter! Auf der Statue der Göttin! Mike, du musst nun die Vogelfigur der Göttin darbringen! Das war schön. Große Göttin, die du uns seit Urzeiten beschützt, an deiner Stelle führe ich diese Zeremonie aus, hoffend auf deinen Segen. Siegreicher Jüngling, nach alter Sitte schenkte die Göttin ihren Segen, auf dass die Winde dir und deinem Wolkenvogel stets gewogen sein mögen. Oh mein Gott, sieht es nicht aus? Nein. Nur ein Stück. Der segende Göttin, ein weißes Segel, tanztend im Wind. Für dich. Take it. Du, du, du, du, du hast den Paraschall erhalten. Mit ihm kannst du auch dann sicher landen, wenn du von hohen Orten hinabspringst. Nie wieder Fallschaden. Er riecht vertraut. Was soll das denn? Dies ist eine heilige Zeremonie. Dieser Pachaschal. Man sagt, dass die Göttin ihnen seit Urzeiten den von ihr Auserwählten zukommen lässt. Aber natürlich kam dieser Schal nicht direkt von der Göttin. Ich habe ihn selbst für den heutigen Gewinner gewebt. Ich bin so froh, dass du ihn bekommst. Pass gut auf ihn auf, ja? Danke, Mike. Ich bin so glücklich, dass du hier bist. So. Das war's also. Du weißt, was du jetzt tun musst oder etwa nicht? Küssi. Ähm ich meine äh, äh, äh, Ja ja, klar, sicher. Ich weiß äh, A Spam auf dem Vogel, das muss ich machen. Ja ja. Ha, das gefällt mir. So kenne ich dich. Hier springst du runter. W was siehst du das runde boden vor der Statue der Göttin? Lande dort, um die Zeremonie zu verenden. Wenn du abgesprungen bist, musst du kurz vor der Landung ZR drücken, um den Paraschall zu öffnen. Öffne den Paraschall erst im letzten Moment, um deinen Heldenmut unter Beweis zu stellen. Also dann bist du bereit. Ähm, Eigentlich ja. nicht. Oh, sie schmeißt es mal wieder runter. Naja, es ist Zelda. Oh, hey, hey. <lacht> Letzten Moment, ich hab die Störung wieder vergessen. Das ging wohl daneben. Neige im Flug. Mit welchem? Achso. Okay, wahrscheinlich mit dem hier, oder? Oh, mal ja. wieder. Um. Ah. Das war falsch. Ich sollte wahrscheinlich abspringen und nicht das machen, was ich gerade gemacht habe. Ja, ja. Mhm, mhm, mhm, mhm, mh. Äh. Dann let's go. Hä! Ja. Gedrückt halten, ach so, okay. Das hast du toll gemacht, Mike! Äh, danke. Jetzt hast du ja schon gewonnen. Das Wetter ist schön. Auch der Wind bläst nicht zu so stark. Also, wie wäre es mit einem kleinen Ausritt über den Wolken? Ein Date? Was denn? Du brauchst nicht schreien, ich bin direkt neben dir. Den heutigen Tag werde ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen. Ich freue mich so, dass du gewonnen hast. Und dass wir jetzt zu zweit hier unterwegs sind. Was für ein schöner Tag. Und was für ein schöner Popo. <lacht> weißt du was, Mike? Schwer. Was passiert denn jetzt? Hey, was? Oh. Was ist das? Ein Sandsturm? Sieht zumindest aus. Oder vielleicht ist es auch einfach nur ein Tornado. Mike! Zelda, ich rette dich! aus wird wohl nichts. So. Mike! Mike, deine leiste lässt nach. Äh, ich meine, ich warte auf dich. Die Zeit des Erwachens ist gekommen. Deine Kraft wird benötigt, um eine große Bestimmung zu erfüllen. Mike. <lacht> <lacht> War das nur ein Traum? Endlich bist du aufgewacht. Was geht denn jetzt ab? Als dein Wolkenvogel dich bewusstlos zurückgebracht hat, habe ich mir große Sorgen gemacht. Es sieht aber aus, als hättet ihr keine großen Verletzungen davon getragen. Warte, das war echt. Wo ist Zelda? Mike, was ist mit Zelda geschehen? Wart ihr zusammen unterwegs? Was? Ist mit meiner Tochter. Ja, äh, lustige Geschichte. Wir hatten ein Date und äh, dann äh, kam so ein großes Monster, hat sie verstorben. Und, ja, das war Ende der Funny Story. War doch lustig, oder? Baseball. <lacht> <lacht> äh, ein schwarzer Wirbelwind. Das klingt nicht nach einem gewöhnlichen Sturm. vermasselt ich muss sie retten du darfst dich noch nicht so sehr anstrengen hör mal Mike. als du da draußen wart war meine tochter da irgendwie anders als sonst inwiefern Okay, link erzählt schon mal irgendwas aber ich weiß nicht was hm, vom erdland hat sie also gesprochen und du hast immer wieder den gleichen traum von einem großen schicksal geträumt interessant Oh, entschuldige, ich habe mich gerade etwas in Gedanken verloren. Mit Zelda hat das alles nichts zu tun. Aber da ihr Wolkenvogel bei ihr war, wird es ihr wohl gut gehen. Na, wie dem auch sei. Die Nacht ist finster und bei diesem Licht werden wir sie nicht finden. Alter. Hör mir zu, Mike. Macht dir keine Sorgen. Zelda geht es gut. Davon bin ich überzeugt. Okay, er ist sehr optimistisch dafür, dass ihre Tochter einfach vom Erdboden verschluckt wurde oder vom Volkenboden, whatever. Ich höre was. Da ist was. Leute, da ist irgendwas. Wir sollten uns umschauen. Oder wir gehen einfach schlafen. Komm, let's go. Nee, geht nicht. Machen wir vielleicht ein bisschen Krach? Nee, geht auch nicht. Vielleicht ein paar Rubiner brüllen? Ja, das hat geklappt. Nice. Aber das mit dem Vogel muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen üben. Und ein bisschen lernen. Das war echt schwach von mir. Aber... Was sind das für Geräusche? Wer war diese Person? In meinem Traum. Die existiert wohl wirklich. Hey, warte! Warte! Oh. Warte auf mich! Wo ist sie hin? Da hier hin. Komm her! noch nicht weg! Wo will die mich hinführen? Wer ist sie überhaupt? Ein Geist aus meinen Träumen, der wirklich existiert? Bist du das? Der mir und Zelda die ganzen Träume gibt? Vielleicht haben die ja mehr Bedeutung, als wir denken. Hä? Darunter? Aber da kann ich doch nicht runterspringen. Ich es den Umweg. Uh! Ja, ich hab noch meinen Schirm, ich weiß Das habe ich kaum komplett vergessen Aber ja, jetzt weiß ich es wieder Hi. Das hat nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe Okay, die Kamera okay, Die Kamera ist jetzt nicht so toll in diesem Spiel, muss ich sagen Also die würde ich mir ein bisschen besser wünschen Wie mache ich das denn dann? Ach so, warte, mit dem mit dem, ähm, Gleiter kann ich nicht in welche irgendwelche Richtungen mich bewegen. Das ist nur damit ich nicht äh, richtig viel Schaden bekomme anscheinend. Ja, okay. Hm? Die Miete? Na, no, bist du süß. Bist du gerade wach geworden? Ein Monster! Ah! ah! Komm her, ich bring dich um! Ah! Ich springe Katzen um! Ha! Die Peter wird das nicht mögen! Erstmal schön, Dislikes von der Peter. Oh. Ciao. Dann nicht. Äh, oder warte, ich geh mal hier runter. Vielleicht gibt's hier unten irgendwas. Ja, es gibt hier Gegner. Ha! ha! Ich steche euch. Zack, zack, zack, zack. Bam. Und du hast mal ab, bitte. Komm mal ab. Hui! <lacht> Nein, es fliegt wieder hoch. Oh mein Gott, das ist nicht wie der Penguin aus äh, Mario. Oh, oh. Du hast in den Roten wo die Rubine halten, der 20 Wert, was für ein Glück. Cool. Kommt ihr jetzt wieder hoch? Oh, weg, weg, weg, weg, weg! Ah! Oh Mann, ey. Oh Mann. Komm, dann klettern wir hoch. Auf aufladen. Und dann hoch da. Ha, ha. Wo führt uns das hin? Wo will die uns hinbringen? Was gibt's denn hier hinten, hinter der Insel? Ich meine ja auch so der äh, hintere Bereich einer Insel, wo noch nie jemand war, ist auch ziemlich interessant, würde ich sagen. Ha! Ha! Ha! Ha! Okay, ich wollte nur ein bisschen äh, mich cool fühlen mit den Moves. Kommen wir da hoch? Ha! Ha! Ja, aber nur wenn wir rennen. Oh. Hau da! Ha! Ah, ja, komm, stirb! Meine Güte! Hi! Ah! Oh Gott, wenn ich den nicht geschafft hätte, den Jump, ne? Also dann äh, wäre das ziemlich schlecht ausgegangen für mich. Na gut, ich kann meinen Wolkenvogel rufen, aber naja, keine Ahnung. Oh, oh, mein Gott, ich hab mein Mikro geschlagen. Oh mein Gott, ich hoffe, das war kein E-Rap für euch. <lacht> ich muss voll aufpassen, Alter. Oh. Okay. Auch da. Oh Gott. Wie hoch geht das? Okay, wir sind da. Nein, oder? Der Ort hier hätten wir nicht auch am Tag hingekommen? Nee, ach so, nee, hier ist äh, das Gitter zu. Deshalb sollten wir außen rum gehen. Okay, okay, jetzt, das macht Sinn, das verstehe ich jetzt, aber... Come on, irgendwie ist ein bisschen... Seltsam, wo ist sie denn jetzt? Ist sie hier? Nee. Hm? Was habe ich sie verpasst? Nein! Wo ist sie? Die drüten? Oh Gott, hau bitte ab! Wo ist das Viech? Da komm ich nicht lang. Außenrum auch nicht. Nee, wo muss ich lang? Ich hab sie verloren! Huh? Hier ist sie wieder! Hey, Renn dich weg! Ach, jetzt kommt der Katzin? Okay. Komisch. Sorry, um dich enttäuschen zu müssen, aber ich kann nicht durch Wände. Ich bin kein Geist. Nun, ich schätze, dass das ist noch gar nicht nötig. In die Statue hinein. So wird es das nächste Mal bei The Legend of Zelda Skyward Sword weitergehen. Bis dann! Und. Ciao! Ha